Die Weihnachtsgeschichte Zu jener Zeit war Kaiser Augustus der mächtigste Herrscher der Welt. Eines Tages schickte Augustus Boten in alle Länder und Städte und er ließ überall ausrufen. So befiehlt Kaiser Augustus, Alle Menschen in meinem Reich sollen gezählt werden. Darum macht euch auf, zieht in eure Heimat in die Stadt eurer Vorfahren und lasst euch dort zählen, und eure Namen in Listen eintragen. Da machten sich alle auf den Weg und zogen in ihre Heimat, wie der Kaiser befohlen hatte. Auch Josef machte sich von Nazareth auf und zog nach Bethlehem, in die Stadt seiner Vorfahren, aus der auch König David stammte. Maria, seine Verlobte, begleitete ihn. Sie war schwanger und erwartet das Kind, wie der Engel gesagt hat. Als Maria und Josef in Bethlehem ankamen, war die Stadt überfüllt. Wo sollten sie nun unterkommen? Maria spürte, bald würde ihr Kind zur Welt kommen, vielleicht schon in dieser Nacht. Sie fragten und suchten lange nach einer Herberge, aber am Ende fanden sie nur einen Stall mit einer Futterkrippe. Und da geschah es. Mitten in der Nacht wurde das Kind geboren. Maria wickelte es in Windeln und legte es in die Krippe. Draußen auf dem Feld hüteten in dieser Nacht Hürden ihre Schafe. Es war dunkel um sie herum, aber plötzlich schreckten sie auf. Was war das? Mitten in der Nacht wurde es taghell. Ein Licht leuchtete auf, noch heller als die Sonne. Und in dem Licht erschien ein Engel vor ihnen. Die Hirten wussten nicht, wie ihnen geschah, sie waren geblendet von dem Licht und zitterten vor Angst. Aber der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die allen zuteil werden sollen. Denn euch ist heute der Retter geboren, Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das ist das Zeichen, an dem ihr den Retter erkennt. Ihr werdet ein Kind finden in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Als der Engel noch sprach, sahen die Hirten plötzlich noch viel mehr Engel, die sangen und jubelten, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Die Hirten standen da und lauschten, bis der Gesang verklungen war. Dann wurde es wieder still und dunkel um sie. Doch die Hirten riefen, »Habt ihr gehört, was der Engel gesagt hat? Der Retter ist da. In Bethlehem ist er geboren, in dieser Nacht. Auf, wir wollen gehen und sehen, was dort geschehen ist.« Da ließen sie ihre Schafe zurück und eilten nach Bethlehem. Dort fanden sie Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegen. Die Hirten erzählten, was ihnen der Engel erzählt hatte und alle, die es hörten, staunten. Maria merkte sich, was die Hirten gesagt hatten, und behielt es in ihrem Herzen. Die Hirten aber kehrten wieder zu ihren Schafen zurück, sie lobten Gott und dankten ihm für alles, was sie gesehen und gehört hatten.